Also wir wollen heute eine Lego Ampel bauen und sie selbst programmieren. Dafür brauchen wir ein Calliope Mini und dann will ich euch gleich mal zeigen wie die Ampel funktioniert. Wir brauchen einen, einen Batteriepark für den Calliope, dann brauchen wir noch zwei LEDs. Ein möglichst unterschiedlich farbene, eine rote und eine grüne, ich habe jetzt eine große rote und eine kleine grüne genommen. Und dann brauchen wir noch Krokodilklemmen. Die heißen Krokodilklemmen, weil sie wie ein Krokodil aufgehen. Die Krokodilklemmen, die müssen wir hinten an die Lampen dran machen und davon brauchen wir drei und einmal hier eine Calliope. Ähm, dieses kleine Männchen kann jetzt natürlich nicht an den B-Schalter, deswegen helfe ich dem ein bisschen. Der würde, das kleine männchen würde dann hier auf den B-Schalter drücken. Dann müsste eigentlich die rote Lampe leuchten. Ach nein, ich habe vergessen, da hinten die Batterie aufzumachen. Mach ich mal die Batterie an. Und dann kann das Männchen ja nicht dran. dann muss ich einmal da drauf drücken. Und jetzt... Ist die rote Lampe und jetzt ist grün. Jetzt kann es rüber und jetzt ist wieder rot. So, ich bin jetzt auf das Programm Open Roberta Lab gegangen. So, jetzt haben wir hier schon den Start. Jetzt gehen wir mal hier drauf und holen wieder, dass er etwas wiederholt unendlich oft. So. Das tun wir hier ran. Also alles, was Sie jetzt da reinpacken, das wiederholt er jetzt unendlich oft. Dann brauchen wir noch einmal, wenn er etwas macht, also wenn etwas gedrückt von mir wird, dann macht er etwas. Dann gehen wir hier einmal auf Sensoren, Taste A gedrückt. Hier wechseln wir einmal auf B. Das habe ich aber auch schon im Video gesagt, dass wir da B, B brauchen. So, jetzt gehen wir hier einmal drauf. Das erwartet Millisekunden 50. Das wäre eine halbe Sekunde. Das ist jetzt etwas kurz, wenn jemand da über die Ampel geht. Jetzt brauchen wir da einmal 3000. Okay, jetzt kopieren wir das einmal mit einem Rechtsklick. Machen das da rein. Das packen wir da auch rein. Jetzt gehen wir hier mal auf die 2, gehen auf Aktion, Pin und schreibe analogen Wert auf PIN 1. Dann machen wir hier einmal digitalen. Pin 1 hier und jetzt hier nochmal auf Kopieren hier macht er jetzt die rote Lampe an. So, das ist richtig. Und hier hinten 1 heißt an. Und 0 heißt aus. Wir brauchen aber keine 0, wir brauchen eine 1. Weil er soll die rote Lampe ja anmachen. Wenn der Kaliop angemacht wird. So, jetzt haben wir hier, wenn Taste B gedrückt, dann soll er etwas machen. Dann wartet er nach den aus, also den Pin 0. Die rote Lampe macht er aus. Und das müssen wir hier jetzt einmal dazwischen ziehen. Da brauchen wir brauchen jetzt einmal eins mit Pin 1. Das machen wir dann direkt dahinter und das soll er anmachen. Das ist richtig. Dann müssen wir das hier hinter machen. Dann macht der die grüne Lampe wieder aus. Also da macht er sie an, da oben und hier macht er sie wieder aus. So, hier habe ich schon meinen Calliope ausgebaut. Ich habe ein Calliope Mini, wie man jetzt gut sehen kann. So, ähm, hier habe ich alles angeschlossen. Dieses schwarze Kabel, das muss bei den LEDs auf die kurze Seite. Hier ist die kurze Seite. Ich habe schon alles angeschlossen. Und hier ist ein kleines Minus bei dem Pin. Über dem Pin 0 ist ein Minus Pin. Da müssen wir die, die schwarze Krokodilklemme anklemmen. Also ich habe ja gesagt, drei Krokodilklemmen. 1, 2, 3. Hier haben wir noch Widerstände und zwei LEDs. Wir können es hier jetzt mal. Also erstmal hier, das ist die rote Lampe. Also wenn, wenn er hier Strom drauf gibt, leuchtet die rote. Also die rote ist auf Pin 0. Also am Anfang ja, soll er ja auf Pin 0 Strom geben. Habe ich aber da auch schon erklärt. Dann gibt er von Pin 0 Strom auf die rote LED. Ja, und hier ist, und dann soll er ja, wenn die, die das B gedrückt ist, soll er dann wieder ausschalten. Dann gibt es hier noch einen gelben Krokodilklemme. Habe ich einfach gelb genommen. Eigentlich hätten wir auch früher nehmen können, aber hatten wir jetzt nicht. Damit machen, leuchtet dann die LED an, auch mit einem Widerstand. Und die Widerstände habe ich, dass, sie, dass ähm, sie nicht zu viel Strom bekommen, weil es sind sehr alte und die dürfen nicht zu viel Strom bekommen. So, wir können alles jetzt hier mal ähm, ausprobieren. Hier habe ich ähm, Strom, da müssen Batterien rein. Da stelle ich den hier auf ON. Dann läuft hier eine gelbe Lampe. Da. Und hier hinten leuchtet gleich die rote LED. Sieht man jetzt schlecht, weil sie alt ist, wie ich schon gesagt. Und die rote Krokodilklemme gibt der roten Strom. Dann wollen wir jetzt mal auf die Taste B drücken. Jetzt habe ich auf die Taste B gedrückt, jetzt wartet der. Und jetzt springt es auf die Grüne. Die Grüne ist schon ein bisschen neuer, da sieht man es besser. Und jetzt ist wieder das. Das war Rote mein Tra Video. Jetzt stelle ich hier noch auf, auf dass der Kalioke nicht zu viel Strom verbraucht. Und dann tschüss. Bis später.